Vier EU-Länder wollen gemeinsam die Grundlage für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik legen. Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien stellten in Brüssel ihren Vorstoß vor, für den sie bei den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft werben wollen. Alle vier unterstrichen, es gehe nicht darum, der NATO Konkurrenz zu machen oder einen Gegenpol zu den USA zu bilden. Ziel sei vielmehr, die europäischen Fähigkeiten innerhalb der Allianz zu stärken. Noch weht hier die belgische Flagge, bald wird es die europäische sein. In dieser Kaserne im Brüsseler Vorort Terwüren soll schon im nächsten Jahr der Kern eines militärischen Hauptquartiers der EU entstehen. Die Einrichtung dieser Planungs- und Kommandozelle ist die eigentliche Neuigkeit, die auf dem Brüsseler Minigipfel beschlossen wurde. Und zugleich deutliches Zeichen, dass es den vier Staaten ernst ist, dem Aufbau einer europäischen Verteidigung neuen Schwung zu geben. Das ist, darauf haben ja auch die Kollegen hingewiesen, immer so gewesen in Europa, dass ein paar vorangehen und neue Dynamiken falten, nicht gegen irgendjemanden, sondern für Vertiefung und weitere Integrationsschritte in Europa. Dafür haben die vier allerdings auch vieles zusammengefasst, was so oder so ähnlich schon bekannt ist. Von der schnellen Eingreiftruppe über gemeinsame Lufttransportkapazitäten bis hin zu einer gemeinsamen Rüstungsagentur. Dies werde weder den Zusammenhalt der EU noch den der NATO in Frage stellen. Alle sind an dieser Initiative interessiert, meinte Frankreichs Präsident Chirac. Ich befürchte überhaupt nicht, dass wir hier isoliert werden. Wir wollen das transatlantische Bündnis stärken und wir wollen es dadurch stärken, dass der europäische Pfeiler gestärkt wird. Vor allem die Gegner des Irakkriegs ergreifen diese Initiative, aber sie sehen sich damit auch nicht im Gegensatz zu den USA. In der Tat können die vier Länder darauf verweisen, dass sie genau das vorhaben, was die USA schon seit Jahren von Europa verlangen und was auch in der EU schon seit langem mit breiter Unterstützung diskutiert wird. Nur gemacht wurde nichts. Das soll sich jetzt ändern. Im Irak hat sich ein weiteres Mitglied der entmachteten Führung den US-Streitkräften gestellt. Es handelt sich um den ehemaligen Ölminister El-Obeidi, der auf der Fahndungsliste der Amerikaner steht. Auch der frühere Gouverneur von Basra soll sich inzwischen in Gewahrsam der Verbündeten befinden. Bei dem bislang schwersten Zwischenfall bei einer Demonstration im Irak seit Kriegsbeginn haben US-Soldaten in Fallujah bei Bagdad auf eine Menschenmenge geschossen. Dabei wurden nach Krankenhausangaben mehr als ein Dutzend Einwohner getötet. 13 Tote und Dutzende Verletzte. Das ist das traurige Ergebnis einer Schießerei zwischen Amerikanern und Irakern in der Stadt Fallujah westlich von Bagdad. So zumindest die amerikanische Version des Zwischenfalls. Die Iraker stritten heute Morgen bei der Beerdigung der Toten heftig ab, dass irgendjemand auf die US-Soldaten geschossen habe. Der Anlass der Geburtstag des Ex-Diktators Saddam Hussein. Mit Saddam Posten sollen die Demonstranten sich der Schule genähert haben in denen die Soldaten zwei Tage zuvor Quartier genommen hatten. Die waren wegen des Geburtstages in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Man fürchtete Anschläge. Der Geistliche von Fallujah erklärte heute Morgen, die Demonstranten hätten nur von den Soldaten gefordert, die Schule zu räumen, da man den Schulunterricht wieder aufnehmen wollte. Über 30 Mal hatten die Ärzte des städtischen Krankenhauses operieren müssen, ehe sie alle Verletzten versorgt hatten. Einige hatten Schusswunden, andere waren durch Schrapnells verletzt worden. Dieser Zwischenfall hat dem Normalisierungsprozess im Irak großen Schaden zugefügt. Die Ereignisse von Fallujah zeigen zwei Dinge. Der Hass auf die Amerikaner wächst. Sie werden immer seltener als Befreier angesehen, sondern immer häufiger als Besatzer. Und zweitens eine staatliche Ordnung im Irak einzuführen ohne die Amerikaner ist nicht möglich. Aber mit den Amerikanern wird es immer schwieriger. Die USA ziehen ihre Truppen aus Saudi-Arabien zurück. Das kündigte Verteidigungsminister Rumsfeld bei einem Besuch der Luftwaffenbasis Prinz Sultan bei Riyadh an. Zur Begründung sagte er, die bis zu 10.000 Soldaten wurden dort nicht mehr gebraucht, weil da nach dem Irakkrieg auch die Überwachung der Flugverbotszonen entfalle. Nach unbestätigten Berichten soll das US-Luftkontrollzentrum von Saudi-Arabien nach Katar verlegt werden. Die Palästinenser haben eine neue Regierung. Das Parlament bestätigte Ministerpräsident Abbas und sein Reformkabinett. In seiner Rede vor den Abgeordneten in Ramallah hatte Abbas zuvor jede Form von Terror verurteilt und Maßnahmen gegen Extremisten angekündigt. Von Israel verlangte er den vollständigen Abzug aus den besetzten Gebieten. Mit der neuen Regierung wächst die Hoffnung auf weitere Friedensverhandlungen. Verhaltene Freude beim Sieger. Mahmoud Abbas ist sich bewusst, dass er vor kaum lösbaren Aufgaben steht. Doch mit dieser großen Unterstützung im Parlament hatte er kaum gerechnet. 51 Ja-Stimmen, nur 18 stellten sich gegen ihn und gegen das neue Kabinett. Doch die Hälfte der neuen Minister sind Getreue und Aufpasser von Arafat. Unterstützung deshalb gleich zu Beginn der Debatte von Arafat. Zumindest die Mehrheit der Politiker hatte heute in Ramallah eingesehen, dass Mahmoud Abbas die letzte Hoffnung ist, den stockenden Friedensprozess wieder in Gang zu setzen. Die Mehrheit der Bevölkerung dagegen will weiter den bewaffneten Aufstand gegen Israel. Am Morgen war nicht klar, ob Mahmoud Abbas sich bei Arafat untergehakt hatte, wer wohl wie ihn stützen wollte, als die beiden über den Hof der Moukata schritten zur Abstimmung. Doch eines wurde deutlich. Arafat ist der Mann des Volkes, er steht in der Popularität ganz oben. Irgendjemand muss die Tore zum Amtssitz von Arafat geöffnet haben. Kein einziger, hilft den Namen von Mahmoud Abbas, kein einziges Foto von ihm. In seiner Regierungserklärung bezeichnete er die Schwerpunkte seiner Politik. Änderungen des Fahrplans der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Nahostkonflikts dürfe es nicht geben, zumindest nicht zugunsten Israels. Terrorismus nütze der Sache der Palästinenser nicht. Dafür verspricht er, das bewaffnete Chaos zu beenden, mit anderen Worten, die militanten Organisationen zu entwaffnen. Bundesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen mit einer gemeinsamen Initiative versuchen, für genügend Ausbildungsplätze in diesem Jahr zu sorgen. Derzeit fehlen schätzungsweise noch 140.000 Lehrstellen. Bei einem Treffen in Berlin sicherten Vertreter der Wirtschaft Zusatzanstrengungen zu. Umstritten ist weiter eine Zwangsabgabe für Betriebe, die nicht ausbilden. Im Ziel sind sich alle einig, im Weg nicht. Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen erreichen, dass in diesem Jahr jeder Jugendliche einen Ausbildungsplatz erhält. Alle Beteiligten verpflichten sich, für mehr Lehrstellen zu werben. Geplant ist auch, die Ausbildung zu erleichtern. Trotz aller Meinungsverschiedenheit gibt es einen breiten Konsens in der Ausbildungsfrage. Und das ist gut so. Wir schulden unseren jungen Menschen einen sicheren Weg in die berufliche Zukunft. Ob diese Maßnahmen ausreichen, ist strittig. Die Arbeitgeber denken darüber hinaus an niedrigere Löhne für Lehrlinge. Die Gewerkschaften fordern stattdessen eine Zwangsabgabe für Unternehmen, die nicht ausbilden. Eine Ausbildungsplatzabgabe lehnt die deutsche Wirtschaft ganz entschieden ab. Derartige Überlegungen und schon die Diskussion sind kontraproduktiv. Die Arbeitgeber sind unterschiedlicher Auffassung, das ist so. Aber deswegen sind wir nicht daran gehindert, gemeinsam dort zu handeln, wo wir gemeinsam handeln wollen. Rein rechnerisch fehlen in diesem Jahr rund 140.000 Ausbildungsplätze. Die Zahl der Schulabgänger steigt an, während die Firmen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage aber weniger ausbilden. Der Wirtschaftsminister appelliert an die Unternehmen. Dass dabei die Wirtschaft im dualen Berufsbildungssystem und die Unternehmen eine besondere Verantwortung tragen, ist klar. Und dass es nicht ausreicht, dass etwa 30 Prozent der Unternehmen heute ausbilden, ist uns auch allen klar. Weitere Treffen sind geplant. Einmal im Monat auf Arbeitsebene, im Juli alle. Die Gewerkschaften wollen dann prüfen, ob die Unternehmen tatsächlich mehr für die Ausbildung getan haben. Eine Untersuchung des Bundesrechnungshofes hat die Diskussion um Leistungen für Arbeitslose angefacht. Die Bundesanstalt für Arbeit teilte auf Anfrage mit, die Prüfung sei auf ihre Anregung hin eingeleitet worden. Es gehe dabei um mehrere Gruppen, die als arbeitssuchend registriert seien, tatsächlich für eine Vermittlung aber nicht zur Verfügung stünden. Der Bundesrechnungshof in Bonn bestätigte heute einen internen Beratungsbericht vom vergangenen November. Darin war der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit und dem Wirtschaftsministerium mitgeteilt worden, dass gut ein Fünftel aller Arbeitslosen sogenannte Scheinarbeitslose sind, also eigentlich gar keine Arbeit suchen. Es ist immer noch so, dass viele Arbeitslose, um andere Sozialleistungen zu erhalten, sich bei uns arbeitslos melden müssen. Ich spreche mal die Personen an, die Sozialhilfe empfangen. Die müssen sich gleichzeitig beim, arbeitslos, beim Arbeitsamt arbeitslos melden. Und ich spreche Personen an, die Zeiten für ihre Rente brauchen. Auch die müssen sich beim Arbeitsamt arbeitslos melden. Häufig geht es auf dem Arbeitsamt also nur um die Sicherung von Sozialleistungen oder Rentenansprüchen. Viele 18- bis 25-Jährige beispielsweise melden sich nur, damit ihre Eltern Kindergeld erhalten. Vielen älteren Menschen dient die Arbeitslosigkeit oft zwangsweise als Brücke zur Rente. Die Opposition sieht Misswirtschaft. Arbeitslos ist nur jemand im Sinne des Gesetzes, der auch vermittelbar ist. Und es geht hier ganz offenbar nach Feststellung des Bundesrechnungshofs um Gruppen, die eben nicht vermittelbar sind, nicht im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und trotzdem diese Leistung bekommen. Das geht nicht an. Doch Einzelfallprüfungen, ob jemand wirklich arbeiten will, so die Nürnberger Bundesanstalt, seien nicht immer möglich. Der Bundesrechnungshof teilt nicht die Ansicht der Opposition, dass bis zu 7 Milliarden Euro ungerechtfertigt an sogenannte Scheinarbeitslose ausgezahlt werden. Regierung und Bundesanstalt verweisen darauf, dass die geplanten Sozialreformen auch gegen die Scheinarbeitslosigkeit helfen sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte leiblicher, aber rechtlich nicht anerkannter Väter gestärkt. Sie sollen sich künftig ein Umgangsrecht erstreiten können, wenn sie nicht mit ihren Kindern zusammenleben. Außerdem darf es ihnen nicht grundsätzlich verwehrt werden, die Vaterschaft eines anderen anzufechten. Lebt das Kind allerdings in einer intakten Familie, können diese Rechte nicht eingeklagt werden. Vom Gesetzgeber forderten die Richter Neuregelungen. Gedenken an die Opfer des Holocaust. Mit einer Schweigeminute erinnerten Gäste aus Politik und Gesellschaft im jüdischen Gemeindezentrum in Berlin an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 60 Jahren. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Paul Spiegel, mahnte, Geschichte und Geschichtsschreibung durch falsche Vergleiche nicht zu vereinfachen. Bereits am Vormittag hatten die Menschen in Israel innegehalten. Punkt 10 Uhr stand das gesamte öffentliche Leben still. Am Tag der Shoah gedachten die Israelis der 6 Millionen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation hat den Mietpreis für die sogenannte letzte Meile um 68 Cent auf 11,80 Euro gesenkt. Die Telekom wollte von ihren Konkurrenten rund 5 Euro mehr für den Zugang zum Endkunden verlangen. Einen Aufschlag bekommt die Telekom für Call-by-Call-Gespräche im Ortsnetz. Von Juni an müssen Anbieter 1,3 Cent je Minute zahlen. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist weiter rückläufig. Im vergangenen Jahr sank die Zahl um 17,5 Prozent auf 1513, so die Beauftragte der Bundesregierung, Kaspers Merck, bei der Vorstellung des Drogen- und Suchtberichts. Die Abhängigkeit von sogenannten legalen Drogen wie Alkohol, Nikotin oder Medikamenten habe dagegen zugenommen. Besonders gefährdet seien junge Menschen. Die Vereinigung südostasiatischer Staaten ASEAN hat Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS beschlossen. Ein Sechs-Punkte-Plan sieht strenge Kontrollen an Flughäfen vor. Die Weltgesundheitsorganisation hob die Reisewarnung für Toronto heute wieder auf. Weltweit haben 28 Staaten Fälle oder Verdachtsfälle gemeldet. Am stärksten betroffen sind Hongkong mit jetzt 150 Toten und China mit 148 Toten. Mit am schlimmsten ist es in Peking. Blaulicht und Sirenengeheul den ganzen Tag. Pekings Bürger werden sich an den Anblick der weißen SARS-Ambulanzen gewöhnen müssen. Heute wurden hunderte Patienten in die knapp ein Dutzend Spezialkrankenhäuser verlegt, die künftig nur noch die schwere Lungenkrankheit behandeln. Ein weiteres Hospital entsteht außerhalb der Stadt, denn die Zahl der Erkrankten steigt weiter. China meldet heute mehr als 3300 Fälle. Allein in Peking kamen seit gestern 152 Infizierte hinzu. 66 Hauptstädter sind schon an SARS gestorben. Im Umland wächst die Angst. Besucher aus Peking werden in vielen Dörfern regelrecht feindselig beargwöhnt oder gar nicht erst reingelassen. Wenn diese Leute aus der Stadt zu uns aufs Land kommen, dann versuchen wir uns von denen fernzuhalten. Wir wollen nicht mit ihnen reden und halten so viel Abstand von denen wie irgendwie möglich. Die SARS-Epidemie und die anhaltende Ungewissheit über Ansteckungswege führen in Teilen Chinas zu verzweifelten Abschottungsmaßnahmen. Bauern errichten Straßenbarrikaden und Kontrollschranken. So soll das tödliche Virus von ihren Heimatdörfern ferngehalten werden. Vor allem sauber muss jedes Vehikel sein, bevor es passieren darf. Nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 30. April. Im Norden Europas beherrschen Tiefdruckgebiete und Regenwolken das Wetter. Im Süden scheint dank Hochdruckeinfluss meist die Sonne. Die wird sich in Deutschland am Mittwoch nur selten zeigen. In der Nacht klart es im Norden vorübergehend auf, aber von Frankreich ziehen schon wieder kräftige, zum Teil gewittrige Regenfälle heran. Morgen liegt fast ganz Deutschland unter Wolken. Der meiste Regen wird allerdings in der Westhälfte erwartet. Auch Gewitter sind wieder möglich. Am Nordrand von Alpen und Erzgebirge gibt es deutlich weniger Wolken und dort bleibt es meist auch trocken. Der Südwestwind bläst weiterhin lebhaft. In Gewitternähe gibt es auch starke bis stürmische Böen. Die Temperaturen? In der Nacht 10 bis 14 Grad, im Norden und am Alpenrand etwas kühler. Am Tag 23 Grad in Teilen Sachsens und Bayerns, sonst Werte von 15 bis 22 Grad. Am 1. Mai erwarten wir eine Mischung aus Sonne und Wolken, die nur noch wenige Schauer bringen. Ab Freitag dann wieder sehr wechselhaft und unbeständig, kalt wird es aber nicht.